hey leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge was ist äh, ich stelle euch hier verschiedene spielmodus vor die in der wöchentlichen rotation sich befinden tun machen äh, ja genau los geht's dieses wochenende oder je nachdem wann du das hier guckst letztes oder vor einer Weile war Nexus Siege dran oder Nexus Belagerung, wie das hier auch so schön im Thumbnail zu sehen ist. So, jetzt kann man natürlich auf den Gedanken kommen: Was zum Fick ist das bitte? Ich habe das noch nie gespielt, falls man es noch nie gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du es schon gespielt hast. Auf jeden Fall ähm, gehen wir jetzt so ein bisschen die Grundlagen dieses Modi durch oder dieses Modus. Ist, ist. Bei Nexus Belagerung gibt es erstmal das ganz normale Summoner Rift, etwas verändert in seinen Begebenheiten. Es sind immer noch zwei Teams, die in den jeweiligen Spawns oder Bases spawnen. Dabei gibt es jetzt aber ein Angreiferteam und ein Verteidigerteam. Das Angreiferteam kann sich oder muss sich sofort zum mit, zur Mitte jeder Lane teleportieren. Hat dort einen bestimmten Bereich, in den es sich teleportieren kann, wie ihr schon im Video hint im Hintergrund zu so sehen werdet und das Verteidigerteam hat seine ganz normale Base, in der, es in, ja, in der es spawnt und von der es losgeht, um seine Base eben dann zu verteidigen. Nexus Siege. Hört man vielleicht schon raus aus dem Namen. So, bisher ist jetzt noch nicht so viel anders als beim normalen Normal-Spiel. Außer, dass man eben als Angreifer direkt in die Mitte teleportiert wird. Da kommen jetzt halt noch ein paar Extras dazu, die den ganzen Spielmodus dann eigentlich so an sich ausmachen. Als erstes gehe ich jetzt mal auf die Verteidiger ein. Die Verteidiger, habe ich ja schon gesagt, haben ihre Base, müssen diese verteidigen. Dazu haben sie Hilfsmittel in Form von Extra-Items, die den Platz von summoner Bates einnehmen und ihr normalen Items. Was bedeutet das denn jetzt mit diesen Extra-Items? Die werden nicht mit Gold bezahlt, da müsst ihr jetzt nicht aufspringen und sagen, oh nein, ich habe dann gar kein Gold mehr für meine normalen Items, die ich mir sonst so auf den Champion bauen würde. Nein, es gibt eine Extra-Währung, die nennt sich Kristallsplitter. Und mit der könnt ihr euch diese Extra-Items kaufen. Oh Gott, ich bin gerade ans Mikro gekommen, sorry. Ähm, ja. Diese Extra-Items bringen euch Vorteile ein. Je nachdem, ob ihr jetzt Angreifer oder Verteidiger seid, habt ihr auch verschiedene. Und was habe ich jetzt für Vorteile als Verteidiger? Das kann ich dir ganz leicht beantworten. Und zwar gibt es für jedes Team erstmal nochmal so um das sozusagen. vier verschiedene Spezialfähigkeiten als Verteidiger hast du zwei Fähigkeiten die kannst du auf deinen Turm anwenden oder auf deine Türme oder Tower wie auch immer du das gerade nennst und die ersten zwei sind eben diese Turmfähigkeiten die ich jetzt benennen werde zum einen hast du da den Zerstörerstrahl ähm, den setzt du auf dein Tower ein und kannst anschließend drei Laser als Skillshots abschießen. Das funktioniert ganz einfach, das habe ich am Anfang nicht gleich kapiert, was jetzt passiert. Ich habe gedacht, das wird automatisch in drei Richtungen gemacht, aber es ist gar nicht so. Sondern du setzt das Ganze ein mit eben der Taste, auf der du das Ganze hast, D oder F würde ich jetzt mal bei dir so schätzen. Ähm, setzt du eben auf deinen Tower ein und drückst dann wiederholt die Taste, mit der du das schon eingesetzt hast und anschließend wird ein Laser in die Richtung abgefeuert, in der sich dein Mauszeiger befindet. Das Ganze reicht jetzt halt nur über deine Lane. Du kannst es nicht quer übers Spielfeld schießen, um am anderen Ende der Map jemanden zu erwischen. Das wird jetzt nicht unbedingt so der Fall sein, dass es klappt. Die nächste Sache wäre auch für den Turm das Sturmbollwerk. Das Sturmbollwerk ist auch eben eine Fähigkeit für den Turm. Könnt ihr darauf einsetzen. Anschließend lädt er sich kurz auf und es äh, hagelt, Feuerbälle, ähm, Zeugs, Dingens. So ein großes Bam! Hier ist genau eine gefallen, Das Ganze macht saumäßig viel Schaden, wie auch schon diese Laser, die ich eben äh, so erklärt habe. Ähm es ist halt sehr praktisch, wenn ihr zum Beispiel schon sehr weit zurückgedrängt worden seid, die Gegner schon unter den Nexus-Towern stehen und ihr dann das Ganze zusammen auf beide Tower einsetzt. Dann gibt es einen großen Feuerhagel, es wird sehr viel Schaden verteilt, die Minions werden von den Gegnern eventuell beseitigt. Ihr könnt wieder rauspushen ein bisschen und habt euch damit vielleicht das Leben gesichert. Ist das nicht nice? Ja, Mann, das ist es, glaube ich. Ja, ähm, und da gibt es ja noch zwei Fähigkeiten. Und zwar das Entropiefeld. Das Entropiefeld verlangsamt einfach eure Gegner. Da erscheint eine lilane Kuppel in dem Bereich, in dem sich die befindet. Sind eben alle Gegner verlangsamt. Ihr könnt besser rankommen und sie eventuell killen. Und zu guter Letzt gibt es noch das. die Blitzzone. Ich wollte schon sagen, das Blitzzone geht ja gar nicht. Ähm, die Blitzzone. Vom Icon her erkennt man es vielleicht schon, ermöglicht euch einfach in einem kreisförmigen Bereich sehr oft zu flashen. Ihr habt zwar immer eine kleine Abklingzeit, aber ihr könnt ungefähr alle 1 bis 2 Sekunden flashen. Und zwar hast du als Angreifer ebenfalls 4 Items, 4 spezial -Items. Da wäre das erste Mal das Belagerungskatapult. Das Belagerungskatapult ist, wie man schon hört, ein Katapult. Mit dem kannst du die gegnerischen Tower angreifen. Wenn du es zumindest in Reichweite hinstellst. Du solltest es also nicht zu weit wegstellen. So. An sich bleibt dieser Tower unendlich lange da, außer es kommt ein Gegner vorbei und zerstört diesen. Wie kann er diesen zerstören? Er hat nicht irgendwie 90 Lebenspunkte oder sowas, sondern diese Items haben immer... Augenleben und das Belagerungskatapult hat hier drei Augenleben, das heißt drei Schläge und es ist kaputt. Das nächste Item wäre da der Vorreiterbanner. Das Ganze hat jetzt fünf Augenleben und ermöglicht euch, euren ganzen Minions einen Buff zu geben, der dem Baron Buff gleichkommt. Den solltet ihr auch nicht unbedingt mitten auf der Lane vor euren Gegnern platzieren, sondern so, dass die Gegner nicht sofort rankommen und eure Minions den Buff trotzdem kriegen. Das nächste Item wäre dann der Schildtotem. Der Schildtotem hat drei Augenleben und shieldet eure anderen Items. Also das heißt, euren Vorreiterbanner oder euer Belagerungskatapult. Je nachdem, wo ihr das Ganze hinstellt. Vielleicht stellt ihr auch alles einfach an einen Punkt. Vielleicht ist es günstig, so wie ihr das macht, taktisch. Wer weiß. So, das Ganze shieldet mit zwei Augenleben. Und nochmal plus ein... Augenleben zusätzlich für jedes neue Schildtotem, -tot das ihr dazustellt. Das heißt, damit könnt ihr eigentlich an sich ganz guten Schild ganz gute Shields herstellen. Das Problem ist halt, dass die Gegner dann sich denken, okay, ich zerstöre erstmal den Schildtotem und dann gehe ich auf die anderen Sachen. Je nachdem ist es auch günstiger, obwohl der Schildtotem drei Augenleben hat und die anderen dann nur mit zwei zusätzlichen geschildet sind. Das vierte Item ist auch ganz praktisch, das heißt Portpad, hat drei Augenleben und ist ein anderes Teleportationsziel, das ihr wählen könnt. Also als Angreifer habt ihr in der Midlane oder nee, in der Mitte der Lanes jeweils Punkte, zu denen ihr euch hin teleportieren könnt. Wenn ihr jetzt das Portpad wohin legt, das könnt ihr überall hinlegen, könnt ihr das zum Beispiel ähm, in den Jungle an eine günstige Stelle legen. Die Gegner denken, sie pushen jetzt raus und verteidigen gut. Ihr legt das Ganze in den Jungle, teleportiert euch alle hin, geht raus aus dem Jungle und zerstört sie von hinten. So, das ist an sich eine sehr, sehr gute Taktik. Auch so, um schneller irgendwo hinzukommen. Da muss man eben drauf achten, dass man alles so ein bisschen versteckt hält. Digga, das ist ja voll nice. Aber wie kriege ich eigentlich diese ganzen Kristallsplittern-Ding-Dong? Kristallsplitter kriegt erstmal jedes team einfach nach einer zeit mit verschiedenen sachen die man einfach sich verdienen muss Musik Als Angreifer kriegt man Kills, äh, für Kills, Kristallsplitter als Verteidiger auch. Die Sache ist, wenn du als Angreifer einen Kill machst, dann kriegst du weniger Kristallsplitter, als wenn du als Verteidiger einen Kill machst. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen unfair, wirkt zumindest so, ist es aber gar nicht. Das werdet ihr dann merken, wenn ihr es mal spielt. So, als Verteidiger kriegst du eben für das Töten von Angreifern Kristallsplitter, du kriegst etwas gut geschrieben, wenn alle erste Tower der Lanes gefallen sind. Als so eine Art Wiedergutmachung, schätze ich mal. Ähm, wenn du es schaffst, deine Waves als Verteidiger in die Teleporter der Gegner zu pushen, kriegst du immer wieder auch Kristallsplitter. So lädt sich übrigens auch der Zerstörer auf, oder Vernichter heißt er. Ähm, dieser Vernichter aktiviert sich nach 15 hineingelaufenen Vasallen in die Teleportzone und lässt auf jeder Lane einen riesigen Laser erscheinen, der so ziemlich alles tötet, was ihm in die Quere kommt. Zudem kriegt man als Verteidiger übrigens auch noch zum Anfang für die erste Spezialwaffe oder Spezialfähigkeit eine Gutschrift, die du als Angreifer nicht hast. Zum Schluss kann ich dir noch mitgeben, falls du dir sagen willst oder so an sich sagst, Digga, ich bin so gut. Ich rasiere da durch, ne? Und alles wird kaputt sein und ich bin gefeedet. Nein, du kannst in diesem Spielmodus nicht direkt gefeedet sein, da zu jeder Zeit eine Gleichheit an Geld und XP-Vorrat oder ja, Vorrat herrscht. In beiden Teams. Das Ganze sorgt für ein ausgewogeneres Spielerlebnis. Da ist ja doof, wenn jetzt plötzlich die Angreifer total gefeedet sind und den Nexus einfach nur noch stürmen. Da ist dann wenig Taktik irgendwann dabei. Falls das irgendjemand noch nicht mitgekriegt hat, das heißt unter anderem auch, es gibt keine extra XP für den Kill von einem Champion. Dafür kriegt ihr jetzt eben diese Splitter. Und damit herzlich willkommen auf der Endcard! Ähm... Ja, falls du dich jetzt noch fragst, ja gut, hast du irgendeinen Tipp von einem Champion her? Ihr sucht euch bitte selber Champions raus, ihr braucht keine Fähigkeit, äh, ihr braucht keine Summoner-Spells. Und es ist halt gut, wenn man ähm, in jeder Situation äh, sehr dominant ist auf seiner jeweiligen Lane. Und falls du jetzt noch irgendwie Fragen hast, ich habe unten den Link drin in der Infobox, Woher ich alle Infos habe. Manche Infos habe ich mir auch schon so erschlossen gehabt, bevor ich da drauf war. Ich meine, ich habe den Spielmodus gespielt. so Aber ja. Ähm, ansonsten noch einen schönen Tag. Du kannst gerne ein Abo dalassen, falls du das noch nicht getan hast. Oder ein Like, falls dir das Video gefallen hat. Und ja. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Bis dann. Äh, ja. Tschüss. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Oh, <laughs>